Moin, Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem bisher größten Projekt. Heute zeige ich euch, wie ich mein neues Schreibbesteller aufgebaut und zusammengestellt habe. Dieses Projekt war sehr kostspielig und aufwendig, deswegen würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Aber nur Schluss mit dem Gelaber. Let the show begin! So, das ist ja also mein neuer Arbeitsplatz. Aufgebaut ist er, deswegen geht es jetzt um die Details. Erstmal das Wesentliche. Die Tischplatte ist eine 25 mm dicke Buche massivhausplatte welche auf zwei Alex-Schubkästen von Ikea liegt. Kostenpunkt für die Platte 70 Euro, die beiden Schubkästen 116 Euro. Darauf liegt mein Notebook. Das wäre das Razer Blade Stealth 13 aus dem Jahr 2019. Das Ding hat die bessere Ausstattung mit der Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR. 6-B-RAM mit MaxQ design 8 GB RAM, 225 GB Speicher, Anschlüsse, 2 USB-Typ-C, einer davon ja Thunderbolt, 2x USB 3.0. Jedenfalls wird es genauso geladen wie das MacBook Pro über USB-Typ-C und das auf jeder Seite. Meiner Meinung nach ist es im Moment eines der besten Ultrabooks, die man im Moment gerade kaufen kann. Neben meinem Notebook auf dem Schreibtisch befindet sich mein Monitor. ist ein 29 Zoll 1080p von BenQ, aber nicht so für Gaming geeignet, Man muss man nicht drüber reden. Davor liegt das Logitech G213 Gaming Keyboard und daneben die Logitech G502 Gaming Mouse. Die liegt allerdings auf einem Mauspad aus dem Action. Abgeranzt, zerfranst, absolut scheußlich. Thank you! <lacht> Mein Audio kümmert sich das Focusrite Scarlett 2i2 3rd Generation. Es hat eine gute Audioqualität und erledigt seinen Job sehr gut. hört man ja auch. Daran angeschlossen ist mein Mikrofon, das Shure sbm 7 Nicht so verwechseln mit dem Shure SM7B. Weil also das ist ein gutes Mikrofon, meinen es nicht. Das Video hängt an einem Neuer Studio an. Noch einmal meinem audio angeschlossen sind meine Kopfhörer. Die sind nichts Besonderes, aber trotzdem, wie alles andere, in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Hauptaudioausgabegerät ausgabegerät ist das JVC Surround Sound System. Die Audioqualität reicht für meine Verwendungszwecke aus. Ach ja, und da wäre noch der Subwoofer. So, alle wieder wach? Gut. Dann reden wir erstmal ein bisschen über LAN. Unter meinem Tisch hängt ein LAN-Switch, der TP-Link, äh, mal ganz kurz. Ah ja, der Tippelink tlsf 105 d Da sieht solche scheiß Namen aus, das gibt's doch nicht. Ist der kleinste, günstigste LAN hub den ich bisher hatte. Könnte eventuell daran liegen, dass mein integra LAN Switch, ist, den ich jemals hatte. Hier für die Nerds nochmal ein Internet-Speed-Test. Wir kriegen dann 90,7 Download und dann 37,3 Upload. Das ist für Videos ganz okay. Und zu guter Letzt sollte man noch erwähnen, dass ich für meine Kopfhörer auch solche kleinen Audio-Ports an meinen Schreibtisch geschraubt habe. Ist nützlich. Auch noch da auf meinem Schreibtisch ist eine PS3, die ich nie benutze. Ja, jetzt Deko-Element und mein Google Home Mini. Und damit würde ich mal sagen, was das für heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Produkten, die ich eventuell nicht erwähnt habe, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis dann und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Ach, wirklich? Das geht doch nicht. No, oh no, not again, boys. No!